Liebe Piraten, mein Name ist Johannes Merkert, ich bin 27 Jahre alt, ich studiere in Mainz das Fach Medientramaturgie. Das ist eine Mischung aus Film, Theaterwissenschaft und den Nebenfächern Hörfunk und Neue Medien. Neue Medien bedeutet Internettechnologien, aber auch vor allem Computerspiele. Ich bin einer von über 30 Kandidaten für die Landesliste und äh, ich glaube nicht, dass wir auf der Aufstellungsversammlung genug Zeit haben werden, um jeden dieser Kandidaten lange vorzustellen. Und äh, deswegen werde ich mich dort in meiner Vorstellung ganz kurz fassen und dafür hier im Video einfach ein bisschen was über mich erzählen. Ich bin 2009 vor der letzten Bundestagswahl in die Piratpartei eingetreten. Das war vor allem, weil ich einfach das Gefühl hatte, politisch aktiv zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass ganz vieles schlecht läuft und ich wollte was daran ändern, aber keine andere Partei war für mich eine, eine politische Heimat, in der ich aktiv werden konnte, weil einfach entweder ihr Programm oder zumindest ihre Arbeitsweise mir höchst zuwider war. Und die Piraten, die haben da genau die richtigen Akzente gesetzt, genau die richtigen Impulse, um wirklich eine Veränderung, einen, einen neuen Wind in die Politik zu bringen. Und ähm, ja, seitdem bin ich aktiv, seitdem habe ich auch in vielen AGs mitgearbeitet, ich habe für die Landtagswahl kandidiert, ich war Direktkandidat im Wahlkreis Kaiserslautern 1 bei der Landtagswahl, ich habe Unterschriften gesammelt, ich habe plakatiert, ich habe beim Wahlkampf im Saarland geholfen, ich habe ganz viele äh, Strukturen der Piraten schon erlebt, ich, ich weiß wie, wie vieles funktioniert und auch wie vieles nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass wir hervorragende Ideen haben. Wir haben auch ein hervorragendes Grundsatzprogramm. Wir haben hervorragende Positionen in diesem Grundsatzprogramm, die die entscheidenden politischen Themen für die Bundestagswahl sein können und die zu wichtig sind, als dass wir sie nicht so, so vehement, wie wir können, vertreten. Aber wir haben auch noch viele offene Fragen. Wir haben... Äh, Ideen wie das BGE, das eine tolle Idee ist, aber wir müssen eine eine gangbare Möglichkeit zur Finanzierung finden und an dieser Stelle muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Wir haben äh, die wundervolle Idee von Liquid Democracy, eine, eine Kombination aus, aus repräsentativer Demokratie und Basisdemokratie, um endlich jedem Bürger die Möglichkeit zu geben, das, was er will, abzustimmen, aber ihn auch nicht dazu zu verpflichten. Ein, ein sehr, sehr freiheitliches Modell, eine tolle Idee, aber wenn wir ehrlich sind, unser bisheriger Ansatz mit der Software Liquid Feedback hat noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist nicht nur, dass das Interface äh, nicht wirklich bequem zu bedienen ist, das ist auch, dass viele noch nicht so wirklich verstanden haben, wie es funktioniert und dass es auf jeden Fall leichter werden müsste, dort einzusteigen. Wir haben das Problem, dass die Sicherheit der Abstimmung nicht gewährleistet ist. Wir haben das Problem, dass die Abstimmungen nicht geheim sind. Wir haben das Problem, dass nicht jeder einen Internetzugang hat und all diese Probleme müssen wir lösen. Ich halte diese Probleme für lösbar. Ich glaube, dass wir einen vielleicht noch relativ langen Weg vor uns haben, aber dass wir in ein paar Jahren dorthin kommen können, dass wir einfach vorweisen können, in unserer Partei gibt es eine innerparteiliche Demokratie, die Elemente von Liquid Democracy benutzt, die diese Vision umsetzen kann. Und ich glaube, dass wir, um, um diese Visionen alle umzusetzen, brauchen wir einfach Piraten, die für ihre volle Arbeitskraft Piraten sind. Und genau diese Chance bietet uns die Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl haben wir die Möglichkeit, endlich einige Piraten in die Lage zu versetzen, ihre, ihre komplette Arbeitskraft und ihre komplette Arbeitszeit in die Arbeit für Piraten, in die Arbeit an unseren politischen Problemen zu setzen, die einfach Lösungen entwickeln können, die diese Lösungen in den Bundestag einbringen können, die diese Lösungen vielleicht auch einfach dann schon entwickeln, wenn sie schon wissen, dass die Regierungspartei eine andere ist und die Lösung der Piraten nicht akzeptieren wird. Aber ich denke, dass die Chance, das überhaupt auszuarbeiten und die Chance zu sagen, nein, ihr habt Unrecht, wenn ihr sagt, das wäre alternativlos oder so, die Chance zu sagen, hier haben wir ein Konzept, dieses Konzept funktioniert, dieses Konzept ist durchgerechnet, dieses Konzept kann einfach angewendet werden. Ich glaube, dass es einfach mal Zeit ist, dass eine Partei das einfach konsequent macht und äh, ich glaube, dass das nur mit den Strukturen, die wir jetzt haben, mit äh, einer Basis, die zwar unglaublich viel helfen kann und unglaublich viele Ideen in ganz kurzer Zeit entwickeln kann, da kann das schon funktionieren, aber es dauert einfach sehr, sehr lang, wenn viele Arbeit, die ja am besten nun mal von Leuten gemacht wird, die sich Vollzeit darum kümmern und die vielleicht auch bereit sind, unangenehme Arbeiten einfach so mal zu übernehmen und die vielleicht auch Mitarbeiter haben, die ihnen dabei helfen, diese unangenehmen Arbeiten zu machen, wie Statistiken anfertigen, wie... Studien wälzend, wie Modellrechnungen zu machen oder so und diese Arbeit könnten unsere Bundestagsabgeordneten machen und äh, da kommen wir dann eigentlich auch wieder zurück zu der Frage warum ich mich hier eigentlich vorstelle weil äh, ich traue mir zu diese Arbeit zu machen ich glaube dass ich in der lage bin kreative lösungen zu finden ich glaube dass ich in der lage bin aufgrund meines studiums bei einer regelung ähm, zu verstehen wann es schlupflöcher gibt die wir nicht wollen wann äh, regeln gut zusammenarbeiten und ähm, ich glaube dass ich sehr lernfähig bin dass ich mich schnell einarbeiten kann in viele politische themen und dass ich auch bei den Kernthemen der Piraten auch schon viele Vorwissen besitze. Ähm, wer sich davon überzeugen will, wie ich arbeite, der äh, kann zum Beispiel einen Blick da werfen, was die AG Bildung für den nächsten Landesparteitag ausgearbeitet hat. Da, Das habe ich nicht alleine entwickelt, aber äh, ich habe viel mitgearbeitet an einem an einem Gesamtkonzept, das meiner Meinung nach für Rheinland-Pfalz ein, ein gangbares und funktionierendes Bildungskonzept darstellt, bei dem nicht nur einzelne Ideen formuliert wurden, sondern bei dem einfach ein, ein Gesamtkonzept immer im Blick behalten wurde. Ich mache das jetzt weiter bei der Entwicklung von Discussion, weil ich der Meinung bin, dass ein, ein großes Problem äh, ist, die die innerparteiliche Meinungsfindung äh, endlich richtig zu, zu organisieren, weil Meinungs äh, weil Mailinglisten und und Wiki und Pads alleine reichen nicht aus. Die die diese Tools sind zu anfällig für für Manipulationen, sind zu anfällig für zu emotionale und unsachliche Diskussionen. Und äh, ja, in diese Richtung, denke ich, kann man einfach erkennen, wie ich Ideen entwickelt habe und ich würde sehr gerne diese Ideen auch in den Bundestag mit einbringen. Und ich glaube, dass das ein, ein, ein Riesenunterschied ist, ob man einfach nur gelegentlich mal die Zeit findet, um parallel zu Studium oder Beruf oder so ähm, ein bisschen Zeit in die Lösungen, die wir als Piraten brauchen, zu investieren oder ob man einfach in der Lage ist, seine komplette Zeit in diese Lösungen zu investieren. Und dazu hätte ich einfach Lust. Ich hätte einfach Lust, ähm, mich voll und ganz darauf zu konzentrieren, für unsere politischen Probleme, Lösungen zu entwickeln. Und ähm, ja, ich denke, dass ich das kann und lade jeden dazu ein, sich das anzugucken, was ich bisher gemacht habe und mir Fragen zu stellen für alles, was ich noch nicht gemacht habe und ähm, ja, mich vielleicht einfach auf diese Art und Weise auf Herz und Nieren zu prüfen.